Auch online spielst du Darling of Fortune wie ein Rubbellos. Drei gleiche Symbole gewinnen. Bei Stargames kannst du online mit echtem Geld spielen. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com.